Ruhe bitte. Aufnahme jetzt. Ach ja, guten Abend, Herr Lüthi. Ja, hallo, Herr Huber. Jetzt hat doch uns die Frau, ähm, wie hieß die noch was? Hab sie verdrängt? Hinterwald. Frau Hinterwald hat uns schon wieder Arbeit eingebracht. Dann war sie noch nicht mal wirklich zufrieden mit der letzten Arbeit, die wir gemacht haben, weil sie fand ja, es war zu langsam. Zu langsam? Ja, sie hat ja gesagt, es ging ihr zu lange, das Ganze, und darum, naja. Ja, also man kann es drehen, wie man will. Machen wir es zu schnell, dann sind wir nicht seriös. Ja. Machen wir es zu seriös, dann sind wir zu langsam. Sie weiß nicht, was sie will. Nee. Vielleicht kommen ja neue Leute dazu, also neue Hörer. Vielleicht müssen wir kurz sagen, was wir hier machen. Also, Frau Hinterwald hat uns beauftragt zu kontrollieren, ob die Serie Love, Dead and Robots auf Netflix Abfalle ist oder eben nicht. Der Grund war, dass sie das zu gewalttätig, zu viel Sex fand. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet und sind mal durch die erste, erste Staffel mal durchgegangen. das waren doch einige Folgen. 18, ja. 18 an der Zahl, die wir dann Stück für Stück besprochen haben, mit unserem Kommentar und Ideen ergänzt und meistens auch noch mit einer Comic-Empfehlung. Und dann kam die liebe Frau Hinterwald und fand, sie will es jetzt auch noch, die Staffel 2 wissen. Ja, und darum sitzen wir wieder hier. Für alle, die es nicht gehört haben, was wir in der Staffel 1 beschlossen haben bei den einzelnen Folgen, respektive über die ganze Folge hinweg auch, das wiederholen wir hier nicht nochmal, Hört einfach die dementsprechenden Folgen nach, ist alles auf der Webseite zu finden unter abfalleimer.org. Stimmt. Ungefiltert bekommt ihr alles auf die Ohren. Und wir hätten nach wie vor nichts dagegen, wenn sich die Leute ein bisschen beteiligen würden mit Kommentar oder sonst wie. Dann wüssten wir wenigstens, dass es doch noch andere Leute gibt, außer Frau Hinterwald. Wie ist das so in der Demokratie, die schweigende Mehrheit? Jetzt wird es gefährlich. Lassen wir das lieber. Gehen wir lieber zum <lacht> Haushalt. Die erste Folge in der zweiten Staffel heißt... Automatisierter Kundenservice. So rein vom Titel kann man sich nicht so viel vorstellen. Gehen wir direkt zu den Symbolen. Mhm. Herr Lüthi, können Sie das erste erklären? Das ist so ein komisches Viereck mit so etwas obendrauf. Ja, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, keine Ahnung, was das ist. Nachdem, dass ich natürlich die Folge gesehen habe, weiß ich natürlich ganz genau, was das ist. Mhm. Ja, der Vagobot oder die home Clinic unit Das zweite ist ein Totenkopf, der sich verändert. Er hat zwei Gesichter und der Kaktus. Da muss man auch die Folge gesehen haben, warum Kaktus, also dann irgendwie so home Clinic unit Totenkopf und Kaktus. Aber es erscheint dann am Schluss logisch. Finden Sie? Ja. Mit dem Staubsauger kann ich was anfangen, mit dem Totenkopf kann ich was anfangen aber der Kaktus. Der gehört dazu in der Wüste. Ja, die Stadt ist in der Wüste. Ja, okay. Ist natürlich nicht viel übrig geblieben mit der Wüste, weil es ja eine hochmoderne Stadt. Vielleicht haben Sie irgendwo noch Plastikkaktusse. <lacht> Kakteen. Oder Kakteen. Gehen wir doch einmal zum Anfang. Wir befinden uns in der Wüste und sehen eine futuristische Stadt, die von drei Drohnen überflogen wird. Die Kamera wechselt zu einem großen Plakat, auf dem geschrieben steht, «Welcome to Sunset City». Ein weiterer Sichtwechsel zeigt einen Pool, wo ältere Personen sich gemütlich in der Sonne entspannen. Ein paar schwimmende Roboter servieren Getränke den badenden Gästen im Pool. Dann schwenkt die Kamera auf einen kleinen Tennisplatz. Da stehen sich zwei Roboter gegenüber. Sie werden von zwei Personen mit einer Virtual Reality Brille in einem bequemen Sessel unter dem Sonnenschirm am Spielfeldrand gesteuert. Nach einem weiteren Kameraschwenk einige ältere Personen sitzen in einem Schönheitssalon und lassen sich von den Robotern die Haut strecken und sich mit Getränken versorgen. Auf der Straße verkehren kleine Elektromobile in denen teilweise schlafende Personen sich transportieren lassen. Auch der Verkehr wird von Robotern geregelt. Die Hunde werden von Robotern ausgeführt, die auch gleich das gemachte Geschäft einsammeln. Aus der Kameraperspektive eines Vakubots sieht man, wie er durch eine elegante Wohnung fährt. In der Kamera ist eingeblendet, dass der Vakubot im Säuberungsmodus Staubsaugen ist. Die Kamera erfasst einen kleinen weißen Hund, der den Waku-Robot anbellt, um sich dann auf ein Kissen zu flüchten. Die Kamera schwenkt zu einem Gesicht einer älteren Frau, die auf dem Kopf steht und sagt, oh. die Perspektive ändert sich und der Wakurobot ist zu sehen. Ein weißer Würfel, der seine Kamera ausfährt, um das Gesehene zu analysieren. Ihm gegenüber steht Janet in einem perfekten Kopfstand und meditiert. Janet ist eine ältere Dame in einem grauen Hosenanzug und einer pinken Sportbrille. Der vaku fährt wieder seine Kamera ein und fährt weiter mit Staubsaugen. Janet verändert ihre Yogastellung und spreizt im Kopfstand die Beine weit auseinander. Auf dem Nachbargrundstück ist Bild zu sehen, der sein Gewehr reinigt. Da nur sein Oberkörper zu sehen ist, sieht es aus, wie wenn er sich einen runterholt. Bill, ebenfalls ein älterer Mann mit Sportmütze und hawaii sieht durch die Terrassentür die Übungen von Janet. Janet beendet ihre Yoga-Übungen, sieht Bill und grüßt ihn mit einem freundlichen Hallo. Dann sieht sie auf eine Kommode, dass ein Bild nicht optimal platziert ist und rückt es an die richtige Stelle. Das Bild zeigt Janet, wie sie mit ihrem Hund einen Preis gewonnen hat. Der Vakurobot sieht das und rückt das Bild wieder an den ursprünglichen Platz. Janet scheint damit nicht einverstanden zu sein und stellt das Bild wieder zurück. Der Vakurobot scheint damit nicht einverstanden zu sein und rückt das Bild wieder an den Platz, den er für den richtigen hält. Janet, sichtlich irritiert von der Aktion des Vakubots, schaut ihn an und fragt «Was ist denn mit dir los?» und rückt das Bild wieder zurück. Der Vakubot macht sich gleich nochmals an das Bild und so beginnt ein Hin- und Herrücken des Bildes, bis Janet das Bild an sich nimmt und mit einem Kopfschütteln bemerkt «Züss, Der schlafende Hund scheint dieses Geräusch zu kennen und horcht auf. Der Vakubot gibt auf und macht weiter mit der Arbeit. Schalig kommentiert. Du solltest mal deine Energie heilen, Kumpel. Und stellt das Bild wieder an den Platz und läuft weg. Der Vakubot unterbricht seine Arbeit und stellt das Bild wieder an den Platz, den er für richtig hält. Der kleine Hund ist damit gar nicht einverstanden und zeigt knurrend seine Zähne, springt zum Vakubot und kläfft. Jeanette steht in der Küche und hört das Kläffen und dreht sich um. In diesem Moment wird der Hund in eine Ecke geschleudert und jault. Jeanette erschrickt und eilt zu ihrem Hund. Sie sieht, dass dem Hund das Fell auf dem Kopf abgeschnitten wurde. und Sie versucht ihn zu trösten und nimmt ihn in den Arm mit einem oh. Dabei schaut sie mit einem bösen Blick in Richtung Lokobot. Der dreht sich um und arbeitet weiter. Die Stimmung wird bedrohlicher. Janet ruft den Kundendienst an und hört eine automatische Begrüßung. Vielen Dank, dass Sie Vagobot angerufen haben. Hersteller von Amerikas besten automatischen Staubsaugern. Dabei sieht man im Aquarium einen plastik auf einem Fisch reiten. Um die Sprache beizubehalten, drücken Sie die 1. Hablando en Espanol. Puls das. Janet drückt auf ihre virtuellen Tastatur vor ihr die 1. Der Automat weiter. Sie möchten einen menschlichen Mitarbeiter sprechen. Die aktuelle Wartezeit beträgt 6 Stunden und 14 Minuten. Janet ist ernsthaft genervt und bemerkt: Ist das dein Ernst? Der Automat weiter. Wenn Sie eine Reparaturanfrage haben, dann drücken Sie die 1. Was Jeanette auch sofort macht. Der Automat fragt. Haben Sie schon versucht, Ihren Vakubot aus- und wieder einzuschalten? Jeanette hält Ausschau nach ihrem Gerät, bemerkt, dass er plötzlich hinter ihr ist und sagt. Ah, da bist du ja. Sie läuft auf ihn zu, versucht den Ausschalter zu drücken, bekommt dann aber einen Stromschlag. Der Automat am Telefon weiter. Das eingebautene Goldene Jahrsystem hat festgestellt, dass sie den Säuberungsmodus eingeschaltet haben. Wieder aus der Sicht des Waukebots sieht man, dass sich nun das Bild rot gefärbt hat. Der Telefonautomat weiter. Diese Funktion wurde entwickelt, um kleine Schädlinge wie Insekten, Spinnen und Mäuse auszumerzen. Es könnte jedoch auch passieren, dass größere Tiere wie Haustiere oder Menschen anvisieren. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Janet ist geschockt und nimmt ihren Hund schützend in den Arm. Der Wackerbot klappt rechts und links Paneele aus, mit der er Strahlen verbreiten kann. Er richtet die Paneele auf das Aquarium aus. In diesem Moment zerplatzt der Fisch im Aquarium. Janet schreit entsetzt auf. <lacht> Sie versucht zu flüchten, wird aber vom Vakobot verfolgt. Sie versteckt sich hinter einem Sofa. Der Vakubot folgt ihr. Dabei kommt er an einem Regal vorbei, auf dem Porzellanpapagei steht. Der Vakubot fährt einen Laser aus und vernichtet die Figur. Janet beobachtet das aus ihrem Versteck hinter dem Sofa und hört den Telefonautomaten sagen. Wenn Ihr Vakubot dabei ist, sämtliche Lebewesen aus Ihrem Haus zu säubern, drücken Sie die 3. Was Jeanette natürlich sofort macht. Der Vakubot indessen schießt mit seinem Laser auf weitere Porzellanfiguren. Am Telefon hört sie den Automaten. Um die Säuberung zu beenden, müssen Sie das Optionsmenü aufrufen. Dazu müssen Sie den Vakubot ablenken, um an ihn heranzukommen. Vorschlag: Bewerfen Sie ihn mit etwas. Zum Beispiel mit einer Decke oder einem Haustier. Jeanette sehr verärgert schreit in das Telefon. Was zum Bodhisattva ist denn hier los? Verarscht ihr, scheiße mich? Der Telefonautomat? Das Spracherkennungssystem hat ein hohes Maß an Obszonität festgestellt. Ihr schlechtes Benehmen wurde in unserer Datenbank hinterlegt. Der Vaukebot hat mittlerweile Scharni gefunden und schießt mit dem Laser auf sie. Sie kann sich mit einem Sprung über das Sofa retten. Sie rennt mit ihrem Hund im Arm durch die Wohnung davon. Doch der Vakubot nimmt sie erneut ins Visier und schießt einen Laser auf sie ab. Shanet stürzt zu Boden, weil sie am Kopf getroffen wurde. Nun hat sie ebenfalls eine Schneise in ihren Haaren. Sie packt in der Verzweiflung ein Kissen und wirft es auf den Vakubot. Der fängt es gekonnt auf und zerreißt es in der Luft. Die Federn fallen rund um den Vakubot herunter. Blichbewusst fängt der Vakubot sofort an, die Federn aufzusaugen was Jeanette ein wenig Zeit verschafft. Sie kann sich ins Bad flüchten, wo sie ihre neue Haarpracht mit großer Missbilligung im Spiegel sieht. Dabei ist der Telefonautomat zu hören mit Nun gut, haben Sie freches Früchtchen sich beruhigt? Wenn ja, drücken Sie die 1. Da Jeanette nichts anderes übrig bleibt, macht sie das. Der Automat antwortet Schon besser. Möchten Sie Ihr Vakobot mit Ihrem Haustier bewerfen? Drücken Sie die 1 für «Ja» oder die 2 für «Nein». Janine drückt die 2. Der Automat antwortet erstaunt. Warum denn jetzt «Nein»? Es könnte mal um «Sie» oder «Es» gehen. Glauben Sie mir, jedes Haustier würde Sie jederzeit opfern, ohne zu zögern. Sehen Sie in seine kalten, animalischen Augen und sagen Sie mir «Ich liege falsch». Kommen Sie, wählen Sie «Ja». Janet sieht ihren Hund an, der sie liebevoll anhechelt. Sie zögert zwar, aber drückt dann doch dann Nein, der Automat weiter. Nun gut, dann werfen Sie alles, was Sie haben, auf den Wackbot. Während er sich herauswälzen will, gehen Sie näher und schalten ihn ab. Sie nimmt ein Badetuch aus dem Gestell. In diesem Moment öffnet der Vakubot die Türe des Badezimmers. Er sieht den Hund, nähert sich ihm, der ihn mutig anfaucht. Jeanette wirft das Badetuch über den Vakubot und versucht ihn festzuhalten. Der Vakubot wehrt sich und fährt samt Janet aus dem Bad. In einem riesigen Tempo durchqueren sie den Flur und drehen sich einige Male im Wohnzimmer, bis Janet herunterfällt und der Vakubot stillsteht. Sieht aus wie Rodeo reiten. Die Stimme des Telefonautomaten meldet sich mit. Oh oh, als Sie den Wagobot angegriffen haben, wurde sein Einbrecher-Sicherheitsmodus aktiviert. Haus werden alle Türen verriegelt. Janet ganz in Panik. Aber das sollte ich doch tun. Der Telefonautomat weiter. Ihr Vakobot betrachtet jeden Bereich, den er gereinigt hat, als sein eigenes Territorium. Hat dieser Vakobot Ihr gesamtes Haus gesäubert? Janet rennt an die verschlossene Terrassentüre und versucht Bill Winken auf sich aufmerksam zu machen und schreit Hilfe! Bill interpretiert ihr Winken jedoch als freundliche Begrüßung und grüßt freundlich zurück. Der Wackobot befreit sich von dem Badetuch. Der Telefonautomat erklärt weiter. Das Haus gehört nun dem Wackobot. Vorschlag, fliehen Sie! Janet versucht sich in Panik zu verstecken. In der Küche rutscht sie aus und stürzt zu Boden. Nun scannt der Vakobot das Haus nach Eindringlingen ab, bis er in der Küche landet. Auf einer Türe einer Ablage findet die Abdrücke des Hundes. Langsam öffnet er die Türe. Doch da steht außer also Hundefutter nichts weiteres drin. Der Vakobot schließt die Türe und wischt die Abdrücke des Hundes weg. Janet ist in einem Schrank, wo sie sich mit dem Hund versteckt. Der Vakubot scannt den Schrank. Oh, Janett stockt Atem. Sie hält ihrem Hund die Schnauze zu. Der Vakuobot fährt einen Greifarm aus. Doch sieht er dann eine Socke am Boden, die er aufhebt und in den Wäschekorb wirft. Shannet schleicht langsam aus dem Kasten. Genau in diesem Moment meldet sich der Telefonautomat mit. Sind Sie geflüchtet? Shannet erschrickt und flüstert. Halt die Klappe! Der Automat weiter. Wenn Sie den Mindestabstand zum Wackebot erreicht haben, drücken Sie die eins. In diesem Moment hat der Wackebot Janet entdeckt und fährt alle seine Instrumente aus. Janet packt einen Wäschekorb und schleudert ihn dem Wackebot entgegen mit den Worten Schön falten, du blöder Wichser!» Sie packt eine Bratschaufel und rennt zur Terrassentür. Sie versucht damit, die Türe zu öffnen. Ihr Hund bellt wie verrückt und versucht, mit dem Pfoten zu helfen. Was ihr aber nicht gelingt, die Bratschaufel patzt ihr ins Gesicht. Sie versucht krampfhaft mit den Händen die Türe zu öffnen. Als der Vakuumboot die Wäsche wieder in den Korb gelegt hat, die einzelne Socke fällt in den Korb und er stellt sie wieder auf die Küchenkombination. Und Jeanette sagt. Oh mein Gott! Dann fährt er all seine Instrumente auf und fährt auf Jeanette zu. Plötzlich hört man Bill sagen, «Aus dem Weg, werte Damen!» Er hat Janets Problem gesehen und steht nun mit seinem Gewehr vor der Terrassentüre. Bill lädt heldenhaft sein Gewehr durch, der Hund guckt verzückt auf den dickbauchigen Held. Der Vakobot schießt durch die Terrassentüre einen Elektroschocker auf Bill und trifft ihn im Gesicht. Bills Gesicht verzehrt sich unter Schmerzen unter der Elektrizität. Er fällt bewusstlos zu Boden. Dabei schleudert er das Gewehr von sich. Janet kann es fangen. Der Vakubot schießt erneut mit dem Elektroschocker und versucht Janet zu treffen. Die reagiert gekonnt und springt in den Spagat und kann den Elektroschocker so ausweichen. Sie zielt auf den Vakubot und schießt ein großes Loch in die Maschine. Der Telefonautomat kommentiert. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die unaufhaltsame Tötungsmaschine WAGOBOT aufgehalten. Unglücklicherweise müssen Sie Ihr Haus verlassen. Der Vagabot hat alle Informationen, die er über Sie gespeichert hat, an alle Vagabots Modelle gesendet, die im Betrieb sind. Diese werden Sie nun unerbittlich jagen, bis die Planetenoberfläche von Ihrer DNS gesäubert ist. Man sieht, wie diverse Garagentore, Haustüren von Vakubots durchbrochen werden, die sich auf den Weg machen zu Jeanette. Jeanette flüchtet mit Bill in einem Elektromobil. Alle Roboter, die vorher die älteren Menschen bedient haben, nehmen ebenfalls die Verfolgung auf. Der Telefonautomat fährt fort. So sieht ihr Leben jetzt aus. Isolation, Rastlosigkeit. Kein Moment des Durchatmens in der kargen Ödnis ihrer Existenz. Es sei denn natürlich, dass sie einen Platz auf der exklusiven vakobot auslöschungs erwerben. Jeanette nimmt den Kopfhörer und wirft ihn aus dem Fenster mit dem Kommentar. Fresse halten! Sie fährt einen Verkehrsroboter um und verschwindet im Sonnenuntergang. Im Kopfhörer auf der Straße ist der Telefonautomat zu hören mit Interesse für einen Einführungspreis? Drücken Sie die 1. In diesem Moment wird er von einem Roboter der Schalke zertreten. Ende. Ja, Herr Lüthi, das war die erste Folge der zweiten Staffel. Hm? Hm? Ist doch noch relativ viel. Also mir kam die Geschichte gar nicht so lang vor. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist doch äh, doch sehr viele Details und so weiter. Aber bevor wir dann äh, zu unserer Meinung kommen und, und Statements, was ist Ihnen aufgefallen, so in den Show Notes zu der Regie, Sprecher etc.? Ja, eigentlich nicht viel. Also mir ist jetzt gerade wieder aufgefallen, dass die ganze Folge zwölf Minuten lang ist und wir wesentlich länger gebraucht haben, wie immer. Sonst eigentlich nicht viel. Also was ist Ihnen aufgefallen? Vielleicht äh, das Studio, das Animationsstudio, das ja sehr schöne Animationen gemacht hat mit sehr charakteristischen mhm. Figuren. Die erkennt man wieder, wenn man von dem Studio was sieht. Wirklich witzig gemachte Figuren und doch von dem Helden, seine Schnauzhaare, die bewegen sich in der Nahaufnahme. Schön gemacht. Allerdings findet man das Studio nicht unbedingt im Web. Ja, die Homepage ist immer noch im Aufbau. Warum auch immer. Also das ist ja das Atollstudio. Ja, die Homepage ist zwar noch im Aufbau und das schon ewig. <lacht> <lacht> Seit Anfang. Ich denke mir eben, wenn man ansieht, wer die Regisseurin, was auch immer war, dann stolpert man über den Meat Deb, also das Fleischdepartment übersetzt. Und wenn man da mal ein bisschen weiter geht und danach nachforscht, dann sieht man, dass da drei Leute dahinter stecken, hinter diesem Fleischdepartment. Nämlich David Nicholas Laurent und Kevin van der Meyren. Jeder, der die Grafiken mag, wie das Ganze gezeichnet ist und so weiter, den kann ich sehr empfehlen, mal auf die Seite von meetdep.tv zu gehen und dort sieht man sehr viele Beispiele, die sie für andere Filme gemacht haben. Also ich habe einen ganzen Abend damit verbracht, das Ganze Zeugs anzuschauen. Diese ganzen Ausschnitte und so weiter. Und ich finde alle herausragend. Die drei können was, eindeutig. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die drei Regisseure auch irgendwie mit diesem Produktionsstudio irgendwie in Verbindung stehen. Weil man sieht bei allen Filmen, die da zu finden ist, bei diesen Regisseuren, ist das irgendwie der gleiche Stil. Sehr schräg, sehr verrückt irgendwie. Also gefällt mir sehr. Ja, also mir gefällt es auch. Und dann natürlich auch noch ist John Scalazzi, der hat das Drehbuch geschrieben. Gehört ebenfalls zu diesem Miet-Department. Und der ist doch relativ bekannt. Er hat zum Beispiel den Hugo Award für den Science-Fiction-Roman Krieg der Klone. Und das kennt man doch mhm. bekommen. Also auch kein unbekannter Mensch mehr. Und er ist ja ein totaler Science-Fiction-Fan, wenn man auch dort ein bisschen weiter herumgeht, auf seiner Homepage etc., findet man doch noch einiges sehr Spannendes, was dieser Drehbuchautor schon geschrieben hat. Also ein recht beeindruckendes Team, auch wenn man relativ wenig auf dem Web findet. Wahrscheinlich, weil er nicht in Schweden war, wie der andere Regisseur. <lacht> ja, also wer diesen Witz jetzt nicht verstanden hat, der muss die ganze erste Staffel durchhören. <lacht> Definitiv. Das war jetzt der Teaser nochmals für die erste Staffel. Und von den Sprecher und Sprecherinnen ist alles in den Shownotes. Herr Lütti, dass ist Ihnen noch was aufgefallen in der englischen und deutschen Version des Telefonbeantworters? Ja, also ich finde diesen Telefonbeantworter zu sprechen noch relativ schwierig. Selbstverständlich sowohl die englische Stimme, also die Originalstimme, wie auch die deutsche Synchronfassung. Ich fand die deutsche Stimme wesentlich besser als die englische. Die hat mir wesentlich besser gefallen. Das ist so, wie soll ich sagen, so der richtige Mix zwischen Neutralität und Sarkasmus. Der hat das wirklich extrem auf den Punkt gebracht, wo ich bei der englischen Stimme eher finde, naja, spricht mich nicht so an. Also ist eindeutig besser, finde ich wenigstens. Ja, also für einmal ist das Deutsche, die Kopie quasi, etwas besser als das Original. Die deutsche Synchronsprache war Dirk Stollenberg und der ist wirklich recht gut. Er hat auch einiges gemacht, ist ein sehr bekannter Sprecher. Mit 737 Rollen ist er in der Synchronkartei drin, also der kann was. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das doch eine große Sprechrolle. Im Gegenteil von Jeannette da ja eine ganz bekannte Sprecherin ist im Englischen, Nancy Linari. Die hat in Filmen mitgewirkt, wie ähm, The Social Network. Sie war May Park in Spider-Man, Fernsehserie von 2017 und wiederholte dieselbe Rolle im Videospiel 2018. Sie hatte wiederkehrende Rollen in Duckman, Witch, The Real Adventure of John Quest und Gastauftritte in Turn Half Man. Ja, ich habe mich gefragt, so viel Text oder Sprechrollen hatte sie ja nicht. Also gut, das Om war gekonnt, muss ich schon sagen, das ganz am Anfang. Also für das, dass man sieht, was das für eine berühmte Schauspielerin ist, ich glaube, das war keine große Herausforderung für sie, die paar Sätze dann. Nicht wirklich. Obwohl natürlich, wenn man ihr Bild sieht, muss man sagen, die Janette, die gezeichnete Janette sieht ihr doch sehr ähnlich. Was ich bemerken will, aber dass Nancy Linari größere Hände hat. <lacht> und größere Füße. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist reine Unterstellung von mir, dass sie nicht so gut ist in Yoga wie Janet. Genau. <lacht> ja, und der Rest, ist Ihnen da noch was aufgefallen? Ja, beim Bill ist mir noch etwas aufgefallen, weil vor allem die deutsche Stimme, also er hat ja, glaube ich, einen Satz mehr nicht. <lacht> Aber die deutsche Stimme wurde von Raimond Krone gesprochen und der ist in Synchrondatei mit 2087 Rollen verzeichnet. Ui. Ich fand, wow, <lacht> das muss man zuerst mal hinbekommen. Vielleicht hat er in allen seinen 2087 Rollen nur einen Satz gesprochen, ich weiß es nicht. Nein, er hat da natürlich Scarlet 2 und diverse Hörspiele gesprochen und und und. Also dieser Mann kann schon was. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ging er so zufälligerweise beim Studio vorbei und dann haben sie gesagt, hey, wir brauchen einen Satz. Okay. Okay, das machen wir so nebenbei. <lacht> Ich glaube, den Rest kann man in den Show Notes nachlesen. Ja, steht alles in den Show Notes, wer es interessiert. Mit allen Links kann man da selbst noch weiter stöbern und suchen. Wie sieht das mit Ihrer Comic-Empfehlung aus? Ja, das habe ich, das habe ich. Die Comic-Empfehlung ist angelehnt mehr an der Skurrilität äh, der ganzen Serie. Und zwar ist das von Book, ist das das Pepita-Problem. Das geht darum, dass der Horst Katzmeier in der deutschen Übersetzung denkt, endlich Ferien. Der Horst Katzmeier wird von seiner Frau zärtlich bengalische Tiger genannt. Das kommt daher, dass er einen Leopardenmantel trägt, in der Nase einen Füllfederhalter trägt und viele Abenteuer erlebt. Also das kann man dann auch nachlesen drin. In seinem Ferien muss er mit seinem psychomotorischen Exorzismus seinen nervenschwachen C4 aufrüsten. So fangen seine Ferien an. Dann begibt er sich auf eine Reise. Was ist ein C4? C4, das ist ein Citroën. Der Comic kommt aus Frankreich. Ah, jetzt, ich denke ein Citroen 4. Alles klar, ich habe total in die falsche Richtung gedacht. <lacht> Psychomotorischer Exorzismus ist keine Programmiersprache, Herr Lüthi. Das dachte ich fast, weil die kenne ich noch nicht. <lacht> die ich. Eben, und er musste seinen, seinen C4, also sein Citroën, sein Auto, ist ein bisschen nervenschwach für all diese Abenteuer. Als er das erledigt hat, begibt er sich auf eine Reise über gefährliche Umleitungswege auf Hochspannungsleitungen. Weil er will die Staus umfahren. Dabei fährt auf Hochspannungsleitungen in die Fähren. <lacht> Müsste man sich mal überlegen am Gotthard. Und plötzlich fühlt sich unser Versicherungsvertreter als Held berufen. Und zwar, um eine alles bedrohende Himmelspest zu bekämpfen: eben das Pepita-Problem. Der Comic ist skurril, amüsant, schräg, so wie die Geschichte auch. Dabei kämpft Wutz Katzmeier. Immer wieder mit technischen Problemen, skurrilen Ereignissen. Ja, es geht ums Überleben in einer Großstadt. Was auch immer schön ist, es tauchen in den Comics, also in eine ganze Serie, da tauchen auch immer wieder andere Figuren auf. Wie zum Beispiel die Schlümpfe oder Leonardo da Vinci. Das ist sehr amüsant gezeichnet. Entstanden ist dieses 1998, in Französisch als Erstdatum, in Deutsch erste Auflage 2000. Die isbn nummer aller steht in den Shownotes. Ja, der Comic kann ich empfehlen. Wer so im Stil von Fellini-Filmen so das Schräg, das Skurrile liebt, oder die Bücher per Anhalter durch die Galaxis von Adams, der kommt da bei den Comics sicher auf seine Kosten. Klingt sehr spannend. Sehr spannend, ja. Mal sehen, ob ich den irgendwo noch auftreiben kann. Ja doch, ich denke schon. Das ist schon noch möglich. Gut. Also, was halten wir denn von dieser Folge? Ich finde sie total erfrischend. Die Figuren haben einen Erkennungswert, sind überzeichnet. Die ganze Geschichte spielt ja so einem noblen Altersressort. Also es gibt ja keine jungen Menschen dort. Ja, es ist toll gemacht. Sehr viele Anlehnungen an andere Sachen wieder. Als Jeanette in den Spagat ging, hat das zuerst so ausgesehen, als würde sie so nach hinten fallen, um das auszuweichen. So wie Matrix. Matrix, genau. Aber, die Überraschung, sie geht in den Spagat. Es <lacht> hat wirklich am Anfang so ausgesehen, als würde sie so reagieren. Hat mir sehr gut gefallen. Wollen Sie schon sagen, wo Ihre Daumen sind, bevor ich anfange? Fangen Sie doch mal an. Ich fange mit dem Negativen an. Also ich fand die Story als solches ein bisschen, ja, also die Geschichte, dass so irgendwelche Haushaltsgeräte plötzlich die Gewalt übernehmen und so weiter. Also das ist jetzt auch nichts mehr Neues. Das haben wir in den letzten Jahren schon x-mal gesehen. Die ganze Geschichte strotzt aber auch von sehr, sehr vielen Klischees. Also so diese ganzen alten Leute, die eben so in diesem Ressort drin sind, wie man sich halt eben alte Leute in einem altes Ressort vorstellt. So typisch amerikanisch irgendwo, so alle viel zu dick, zu faul und so weiter und so fort. Dann, die ganze Story ist ganz klar ein bisschen auch vorhersehbar. Zuerst alles gut und dann wird es gefährlich und nachher der große Befreiungsschlag und nachher die große Flucht mit dem philosophischen Ausgang. Und ich fand, na ja, hat mich auch nicht überzeugt. Soweit das Negative. Jetzt das Positive. Ich fand das Ganze fantastisch. Originell gezeichnet diese übergroßen gesichter die auch die ganze mimik und gestik extrem schön zum vorschein brachten auch dass der vakubot nach seinem großen vorbild gezeichnet ist nämlich hell aus 2001 fand ich sehr witzig Überraschend war wie Shanett, wie fit das sie ist, also nicht nur im Yoga, sondern auch wie sie über das Sofa hinweg hechtet und sich da abrollt und so weiter und natürlich am Schluss diesen Elektroschocker ausweicht und mit der Waffe gekonnt ihn wegballert, finde ich wirklich ist es sehr witzig, schön erfrischend gemacht. Ich habe mir dann überlegt, hm, wie würde ich ihn jetzt irgendwo in der ersten Staffel einstufen und fand, es ist schon sehr nahe an die drei Roboter. Und habe mir dann überlegt, ja gut, es gibt ja hier zwar Abstriche, also ich finde die drei Roboter besser, aber von allen anderen Folgen würde ich sagen, diese Folge gehört für mich auf Platz 2 von sämtlichen Folgen bis jetzt. Herr Lüth, ich gebe Ihnen, was die Story betrifft, recht. Die gibt's schon. Das ist nicht das Problem. Aber ich finde, die Story wurde auch immer erzählt mit einem Augenzwinken, sich nicht ganz ernst nehmen. Ja, so ein bisschen Satire da in der ganzen Story. Und auch die ganze Wirtschaftlichkeit nimmt sie am Ende hoch, oder? Sie können natürlich, wenn Sie nicht mehr in Zukunft fliehen wollen, können Sie sich gegen Bargeld auf eine Whitelist setzen. Das lässt ja vermuten, dass gewisse Funktionen in dem Vakubot bewusst eingebaut wurden, damit man mehr Geld machen kann. Und das auch mit einem Augenzwinken auf unsere ja, Geldmaschine. Hier sehen Sie die Satire. Ja. Aber bei diesem ominösen Wildwestern-Ding, wo wir uns bei der Folge 1 gestritten haben, wo wir uns ja nicht einig waren, dass ich satirisch fand und Sie überhaupt nicht. Ja? Dort sehen Sie es wieder nicht. Also, ich verstehe Ihre Satiregefühle nicht wirklich. Da müssen wir wahrscheinlich ein Teambildungswochenende machen, um unsere Satireverständnis anzugleichen. Was wir auch tun könnten, wir könnten einen Podcast machen, der satirisch ist. Wäre das was? Ja. Ich hätte eine Idee. Wir nennen ihn Abfallheimer. <lacht> <lacht> das ist ganz genial. ist so eine ganz spontane Eingebung. <lacht> ja, also erstaunt mich jetzt wirklich. Also Doch, ich bin dabei. Ich bin dabei. Mal sehen, ob wir noch andere Leute auftreiben. Ich hätte da so zwei, drei, vier Leute noch im Hinterkopf. Mal sehen, vielleicht können wir hier was machen. Also, dann sind zwei, drei, vier, fünf Leute und zehn satirische Meinungen. Genau so wird das rauskommen. Und wir werden uns nie einig sein. Schon mal untereinander nicht und schon gar nicht mit unseren Zuhörern. Das ist doch genau das, was wir noch brauchen. Ja, das macht das <lacht> Leben spannend. <lacht> Also wo stehen unsere Daumen zum Abschluss? Ich würde sagen zwei hoch. Bei mir auch ganz klar zwei hoch. Ich bin begeistert von dieser Ding und ich muss sagen, ich habe das natürlich am Anfang ein paar Mal durchgeschaut, neben dem, dass ich mir die ganzen Notizen gemacht habe und so weiter. Und es ist die allererste Folge, die ich nachher aus Spaß einfach so Spaß an der Lust nochmal angeschaut habe. Neben den drei Robots. Ja, die sind natürlich legendär und an die kommt so schnell keine andere Folge ab. Ja, das war's für dieses Mal mit der Anfang der zweiten Staffel. Herr Lütte, ich bin froh, sind es nur acht Folgen. Ja, es gibt viel zu tun. Ja, ich hoffe nur, dass Herr Wie hieß er? Herr wie hieß der Boss? Über den haben wir schon so lange nicht mehr geredet. Herr Professor Dr. Meyer. Nein, nicht unser Boss. Der Boss der äh, Love, Dead and Robots. Finn, Finn, Finn, Finn, Finn was auch immer habe ich vergessen. Ich hoffe, der kommt nicht auf die Idee, noch eine dritte Folge zu machen, weil sonst sind wir bis uns unser Lebensende noch dran. Wie bringe ich Ihnen das jetzt schonend bei? Nein, sagen Sie nichts, lassen Sie mich, mir die Illusion. <lacht> ja, ich glaube, für heute haben wir das genug besprochen. Liebe ZuhörerInnen, habe ich jetzt das richtig gesagt, Herr Liti? Perfekt, ich bin gerade erstaunt. Sie haben richtig gegendert. Boah, ich kann heute gut schlafen. Ohne schlechtes Gewissen. <lacht> Hören Sie weiter rein. Besten Dank. Bis zur nächsten Folge. Danke und Tschüss. Bye, bye. Eine Produktion der Media Klang.